Nikolaus und Weihnachtsmann. Ja, bist <lacht> das du dasselbe. Oder nicht? Nein, das ist nicht das gleiche. Der Nikolaus ist von Coca-Cola. Und damit wollen wir nichts zu tun haben. Von der Weihnachtsmann hat, ist nur ein Geschäftsmann. Der, der Weihnachtsmann wurde erfunden und... <lacht> also ich, ich weiß es nicht. Ich, die sehen ja auch, meine ich, anders aus, oder? Ja, der Nikolaus ist ein Bischof gewesen, also hat eine andere Geschichte und der Weihnachtsmann ist ja sozusagen eine heidnische Figur. Nikolaus war der Mann, ja? Gut. Der Nikolaus, den hat es wirklich gegeben, den Weihnachtsmann gibt es bei den Kindern ja. Der Weihnachtsmann ist eine Figur, um Kindern das, ähm, einen Glauben zu schenken. Ich glaube, Weihnachtsmann kommt ähm, aus dem Russischen. Und Nikolaus ist, glaube ich, ähm, aus den Niederlanden, so Sinterklaas oder so. Der Weihn äh, Weihnachtsmann, der kommt am 24. Dezember ne? und der Nikolaus am ähm, 6.12. Ich habe weder mit dem einen noch mit dem anderen was am Hut, deshalb keine Ahnung. Ja gut, der eine verteilt Geschenke und der andere, was macht der Nikolaus? Brot abgegeben. Alles so an arme Leute. Und ähm, hat dem was in die Schuhe gepackt. Und deshalb feiern wir auch heute noch den Heiligen St. Nikolaus. Und der Weihnachtsmann ist, das, ist in Amerika das, was bei uns das Christkind ist. Es <lacht> tut mir leid. Ich, ich habe nicht. das nicht verstanden.